Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es noch einmal um den E.ON RWE-Deal rund um Energy. Vor ungefähr einem Monat habe ich schon mal ein Video veröffentlicht, in welchem ich ganz allgemein erklärt habe, was passiert da gerade und was passiert vor allem mit den ja, Geschäften von Energy nach dieser Aufteilung auf RWE und äh, E.ON. Was übernehmen diese jeweiligen Konzerne jetzt? Und Damals war ja noch der Stand, dass eine finale Prüfung durch die Wettbewerbskommission der ja, EU ähm, aussteht und es noch nicht so ganz klar ist, ob die das wirklich freigeben werden oder ob da richtig große Auflagen kommen würden. Mittlerweile ist klar, auch schon seit einigen Tagen, die Wettbewerbskommission der EU hat es praktisch mit geringsten Auflagen durchgehen lassen sagt von sich, dass der Wettbewerb als solcher praktisch nicht eingeschränkt wird und dass auch die Preise eher nicht erhöht werden würden. Und deswegen ist dieser Deal durchgegangen. Was bedeutet das nochmal jetzt ganz konkret? RWE übernimmt die Erzeugerkapazitäten von E.ON und Energy, was ganz konkret erneuerbare Energien sind. Und dementsprechend ist RWE jetzt einer der größten Produzenten erneuerbarer Energien, während sie in den letzten Monaten ja schon eigentlich nur damit in der Presse waren, dass sie im Rahmen des Hambacher Forts und des Kohleausstiegs natürlich einer der größten Erzeuger von konventioneller fossiler Energie sind. Und jetzt gleichzeitig der wahrscheinlich größte Erzeuger von erneuerbaren Energien, einer der größten Europas, einer der größten der Welt sogar, werden, indem sie eben die Kapazitäten von Energy und von der E.ON übernehmen. Gleichzeitig übernimmt RWE auch ein Sechstel der Aktien von Eon und ist damit größter Aktionär des neuen Eon-Konzerns. Was macht Eon? Eon übernimmt. Einerseits die Netze, das, die Netzgebiete von Energy, ist damit der größte Netzbetreiber in Deutschland, übernimmt darüber hinaus das Metering-Geschäft, also den Messstellenbetrieb, das Smart Metering von Energy und übernimmt auch den Endkundenvertrieb von Energy. Während E.ON ja sowieso schon die wahrscheinlich größte Vertriebsmarke in Deutschland war und Energy die zweitgrößte Vertriebsmarke in Deutschland war, ist E.ON damit jetzt praktisch der größte Energieversorger in Deutschland. Und gleichzeitig natürlich auch der größte Netzbetreiber in Deutschland. Und das ist unter Betrachtung des Anbandlings natürlich auch ein bisschen fragwürdig. Aber bedeutet natürlich auch, dass die Bundesnetzagentur und das Bundeskarteilamt jetzt ganz genau hinschauen müssen, dass im neuen E.ON-Konzern Netzbetrieb und Energieversorgung sehr genau voneinander getrennt werden. Ein paar Auflagen gibt es aber trotzdem. Die E.ON muss zum Beispiel ihr deutsches Heizstromgeschäft abstoßen. Das heißt, die Kunden, die eine Nachtspeicherheizung, besonders eine Wärmepumpe ähm, anwenden, die werden in Zukunft dann eben nicht mehr von der E.ON versorgt. Das ist aber auch nur so eine ja, sechsstellige Anzahl von Kunden. Darüber hinaus muss der E.ON das sehr profitable Energy-Geschäft in Tschechien ähm, abstoßen. Zusammen mit diesen Heizstromkunden sind es dann wohl so ungefähr 2 Millionen Endkunden, die jetzt eben nicht übernommen werden. Das bedeutet aber, dass die E.ON trotzdem knapp 50 Millionen Kunden in Europa haben wird. Die Zahlen habe ich schon mal in dem anderen vorigen Video genauer erklärt. Eine weitere Auflage ist, dass die E.ON ganze 34 Ladestationen für Elektromobile an Autobahnen abstoßen muss. Die werden dann praktisch von einer neuen dritten Gesellschaft betrieben. Auch das ist wirklich eine ganz schön aufregende Auflage, die wirklich richtig große Auswirkungen auf die E.ON, auf den neuen riesigen Konzern haben wird. Also um das mal so lockerflockig zu sagen, die Auflagen sind für den E.ON-Konzern absolut verschmerzbar und machen nicht so besonders viel aus. Der Wettbewerb, die Beobachter dieses gesamten Prozesses finden das teilweise sehr fragwürdig, aber... Das ist jetzt eben erstmal so beschlossen worden von den Wettbewerbshütern. und jetzt liegt es auch an denen in der Zukunft genau zu beobachten, was am deutschen Energiemarkt und gesamt am europäischen Energiemarkt passiert, um dann eben auch einzuschätzen, was vielleicht im Nachhinein dort doch nochmal an Schräubchen weiter gedreht werden müsste. Es ist aber auch tatsächlich eher unklar, ob der Wettbewerb durch diese Fusion tatsächlich eingeschränkt wird, das liegt ja schlussendlich tatsächlich an den Endkunden, ob die jetzt zu E.ON oder einer der Tochtermarken von E.ON wechseln oder ob die sich sagen, naja, jetzt werde ich vielleicht sogar genau deswegen, weil es so ein riesiger Moloch werden wird an Konzern halt, dass ich genau deswegen eher zu Stadtwerken gehe, dass ich zu unabhängigen erneuerbaren Energienanbietern gehe, Ökostrom beziehe und so weiter. Das liegt eben schlussendlich schon am Endkunden. Die andere Frage, ob praktisch jetzt der Strompreis sich erhöhen wird, weil es eben so eine ja, geradezu Monopolanbieter gibt, ist auch eher schwierig zu beantworten. Weil der Strompreis, wie in anderen Videos auch schon erklärt, ja nur zu einem sehr geringen Anteil tatsächlich durch den Energievertrieb, also durch die Erzeugung und den Vertrieb bestimmt wird. Und der größte Anteil durch einerseits staatliche Umlagen und Steuern, aber vor allem auch durch den Netzbetrieb ähm, quasi ausgemacht wird. Der Netzbetrieb wird aber sehr genau von der Bundesnetzagentur beobachtet und die Entgelte, die da berechnet werden können, werden von der Bundesnetzagentur geprüft und freigegeben. Das heißt, die E.ON kann als größer Netzbetreiber jetzt nicht einfach so höhere Netzentgelte beschließen. Das muss trotzdem in einem gewissen Rahmen bleiben und von der BNSA freigegeben werden. Die Erzeugerkapazitäten der RWE können natürlich irgendwas schon am Markt ausmachen, aber auch da wird die Wirkung auf den Endkunden vergleichsweise gering sein. Aber wir müssen eben doch mal schauen, was passiert da in der nächsten Zeit genauer. Die eigentlichen Sorgen des Wettbewerbs beziehen sich aber auch mehr auf das Zukunftsgeschäft, unter anderem auf das Metering, auf das Smart Metering. Die E.ON Metering war ja schon der Platzhirsch, die E.ON Energy Metering war so der einzige richtig große Mitbewerber. Jetzt werden diese beiden Unternehmen ja fusionieren und die E.ON Metering wird dementsprechend der absolute Monopolist, was das Metering-Geschäft angeht. Und genau da wird es mit dem anstehenden Smart Meter Rollout, jetzt wirklich interessant und da hat die ION jetzt krasse Vorteile, einfach was die Menge angeht und was die Daten dahinter angeht und kann sich dementsprechend neue Geschäftsmodelle sehr effizient aufbauen. Genau das Gleiche im Bereich der Elektromobilität und allgemein von neuen Geschäftsmodellen. Und Da hat die ION allein aufgrund der großen Menge an Kunden ziemliche Vorteile gegenüber ihren Mitbewerbern, vor allem gegenüber der sehr kleinen Stadtwerke. Ich zeichne dieses Video jetzt gerade am 26. September auf. Mittlerweile sind die Aktien, die der RWE gehört haben am energy -Anteil, schon zur E.ON übergegangen. Die Minderheitenaktien von verschiedensten anderen Aktionären sind mittlerweile wohl auch schon übergegangen. Und dementsprechend ist der Deal jetzt eigentlich auch schon vollzogen. Die letzten restlichen Aktionäre, die sich noch weigern, werden über die nächsten Monate da noch über verschiedene Mechanismen rausgedrängt werden, sodass der Konzern Energy, die Marke Energy als solche, innerhalb der nächsten Monate wahrscheinlich spätestens bis Sommer 2020 einfach verschwinden wird und dann tatsächlich de facto und die Jure nicht mehr existiert. Was ist ansonsten noch so passiert? Mittlerweile haben die Aufsichtsräte der Energy angekündigt, dass sie allesamt Anfang Oktober zurücktreten werden, weil schlussendlich haben die in Zukunft auch keinen Job mehr. Die E.ON wird ihren Aufsichtsrat schlussendlich ein bisschen neu gestalten, aber da werden die Energy-Aufsichtsräte wahrscheinlich leer ausgehen. Und auch noch eine ganz bekannte Geschichte, die bisherige Hauptgeschäftsführerin des VKU, des Verbandes Kommunaler Unternehmen, Wechselt jetzt zum Jahreswechsel zu E.ON und wird äh, praktisch die Vorstandsvorsitzende des neuen größten Netzbetreibers für praktisch ganz Westdeutschland. Das heißt, die ehemaligen Westnetze von äh, Energy werden jetzt ja in, mit anderen E.ON-Netzen wahrscheinlich noch zusammengefasst werden. Und dieser gesamte westdeutsche Netzbereich, der dann zum E.ON-Konzern gehört, der wird von Katharina Reichel, der bisherigen Hauptgeschäftsführerin des VKUs, dann eben geleitet werden. Habt ihr irgendwelche eigenen Meinungen dazu? Was haltet ihr davon? Was wird das für Auswirkungen auf den Markt haben? Ich bin tatsächlich relativ uneins mit mir. Ob das wirklich negative Auswirkungen haben wird, auf jeden Fall gibt es ja eher jede Menge Vorteile und der restliche Markt muss jetzt eben wirklich schauen, dass man da sich selbst sehr stark aufstellt, verschiedene Partnerschaften eingeht und dementsprechend hier für sich selbst eine gute Zukunft aufbaut. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt die in die Kommentare. Ansonsten werde ich hier noch das Video vom letzten Mal verlinken und auch noch ein Video mit der Info, wie man seinen eigenen Versorger wechseln kann, wie der Lieferantenwechselprozess angestoßen werden kann. Like dieses Video sehr gerne, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.